Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Bei all der berechtigten Diskussion, die das Gerichtsurteil des Bundesverfassungsgerichts vom vergangenen Dienstag über die Rechtmäßigkeit von Sanktionen ausgelöst hat, sollten wir eins nicht vergessen. Von Sanktionen betroffen sind weniger als zehn Prozent. Das heißt, im Umkehrschluss 90 Prozent der Bezieherinnen und Bezieher von Hartz IV haben mit diesem, Problem, mit diesem System des Förderns und Forderns kein Problem. Und das, wir wissen hier im Hause, dass es nicht leicht ist, in Hartz IV zu sein. Aber wir sollten an dieser Stelle auch einmal anerkennen, dass die meisten Menschen über 90 Prozent mit diesem System zurechtkommen des Förderns und Forderns. zurechtkommen. Und diese dürfen wir in der Debatte nicht vergessen. Wir sollten jetzt die Chance nutzen, das neue Gesetzgebungsverfahren, das uns jetzt aufgetragen ist, um die Sanktionsregeln zu reformieren, dieses neue Gesetzgebungsverfahren sollten wir auch dazu nutzen, genau für diese 90 Prozent etwas zu erreichen. Und das bedeutet, etwas zu erreichen, das den Einstieg in den Arbeitsmarkt und das den Aufstieg im Arbeitsmarkt verbessert. Das wäre jetzt an der Tagesordnung. Das sollten wir nicht vergessen. Denn, liebe Kolleginnen und Kollegen, Hartz IV krankt ja nicht an den verbindlichen Mitwirkungspflichten. Wir sind froh, dass das Bundesverfassungsgericht das auch einmal jetzt festgestellt hat. Wir haben diese Ansicht schon immer hier im Hause vertreten. Und das ist nicht das Problem. Sondern das Problem im Hartz IV ist, dass an vielen, vielen Stellen die Menschen nicht das Gefühl bekommen, dass sie durch ihre eigene Anstrengung an ihrer Situation auch wirklich etwas verändern können. Und an der Stelle müssen wir ansetzen, und die zweite, das zweite Problem unseres, äh, des Hartz-IV-Systems ist, dass es überlastet ist durch eine ausufernde Bürokratie, die, zu, für, die für zu wenig Zeit lässt für die Menschen in den Jobcentern, sich um die Menschen im hartz 4 system ausreichend zu kümmern. Und beides, das Fehlen vom Gefühl der Selbstwirksamkeit und die zu große Bürokratie, die die Zeit auffrisst, beides schafft Frust, beides schafft Enttäuschungen, beides schafft Missverständnis und beides birgt Konfliktpotenzial, das am Ende auch in Sanktionen münden kann. Und deshalb nutzen wir doch diesen Zeitpunkt, dass das Bundesverfassungsgericht uns jetzt gesetzt hat, die Reform der Sanktionsregelung für weitergehende Änderungen am Hartz-IV-System, die genau Hartz-IV fairer und aufstiegsorientierter machen. Es ist doch nachvollziehbar, dass es frustrierend ist für den Einzelnen, wenn er arbeitet und von jedem Euro 80 Cent abgeben muss. An der Stelle müssen wir ansetzen, das System fairer und aufstiegsorientierter machen, das System motivierender machen. Deshalb müssen wir dringend die Zuverdienstgrenzen verbessern, damit den Menschen mehr von ihrem verdienten Euro in Zukunft bleibt. Das System ist heute so irrwitzig, dass, es sogar in, dass Menschen sogar in Situationen kommen, wo es sich überhaupt nicht lohnt, für sie mehr zu arbeiten. Ja geradezu, dass sie weniger netto am Ende haben, wenn sie mehr arbeiten, weil die Sozialleistungen zu stark abgeschmolzen werden. Deshalb müssen wir in Zukunft dieses Hartz-IV-System auf neue Füße stellen, indem wir nämlich die Hartz-IV-Leistungen mit dem Wohngeld- und dem Kinderzuschlag zu einer gemeinsamen Sozialleistung zusammenführen, damit eben auch die Zuverdienstgrenzen für alle entsprechend mehr netto von der Arbeit bedeuten. Und Liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD, richten Sie Ihrem Mitparteifreund Kevin Kühnert einen schönen Gruß aus. Sozialpolitik bedeutet nicht, Sanktionen abzuschaffen. Sozialpolitik bedeutet, Menschen in Arbeit zu bringen und nicht durch die Provokation von frühzeitigen Neuwahlen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeitslos zu machen. Sozial ist nicht die Abschaffung von Sanktionen. Sozialstaat bedeutet, an den individuellen Fähigkeiten des Menschen anknüpfen zu können. Und deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, brauchen wir mehr Zeit in den Jobcentern. Und deshalb haben wir Anträge vorgelegt, die diese Zeit, zur Verfügung stellen werden, wenn wir Bürokratie abbauen. Das bedeutet zunächst einmal, dass wir vor allen Dingen eine Bagatellgrenze einführen. Wir fordern eine Bagatellgrenze von unter für die Rückforderung von übergezahlten Beträgen von 25 Euro. Warum? Die Rückforderung dieser 25-Euro-Beträge oder geringeren Beträge kostet, bringt dem Sozialstaat 4,6 Millionen Euro, bedeutet aber, dass wir 46 Millionen Euro an Bürokratiekosten dadurch verursachen. Das kostet Zeit, das kostet Geld, das ist nicht sinnvoll, das sollten wir ändern. Darüber hinaus sollten wir uns noch einmal die Regelungen bei den Wohnkosten anschauen. Auch die gehören dringend entbürokratisiert. Im Moment liegen 30.000 Bestandsklagen bei den Gerichten an gegen die Wohnkosten, weil sie so kompliziert berechnet werden müssen, dass einfach nur Rechtsunsicherheit besteht. Hier müssen wir als Gesetzgeber diese Berechnung der Wohnkosten reformieren. Das wäre ein wichtiger Schritt, um mehr Zeit in Zukunft für die Menschen in den Jobcentern für die Beratung zu haben. Wohnkosten müssen wir stärker pauschalieren, wir müssen klare Vorgaben machen, wie die Pauschalen berechnet werden, und vor allen Dingen müssen wir unbestimmte Rechtsbegriffe wie angemessene Wohnkosten eindeutiger als bisher gesetzlich definieren. Durch konsequenteren Bürokratieabbau würden wir Freiräume schaffen für mehr und bessere und qualifiziertere Beratung. Und jetzt einmal ein Blick auf die Sanktionen. Auch wir sehen Veränderungsbedarf und ein ganz wichtiger Punkt, den das Bundesverfassungsgericht nicht äh, behandelt hat der aber auch in den Blick zu nehmen ist, ist die, sind die Sanktionen für die unter 25-Jährigen. Es gibt Menschen, die wollen die auch gänzlich abschaffen. Wir sagen, nein, auch unter 25-Jährige haben Mitwirkungspflichten, auch unter 25-Jährige sind für, zur Eigenverantwortung natürlich fähig. Aber wir sehen auch, dass immer wieder auch junge Menschen gerade durch Sanktionen dem Hilfesystem, das ihnen eigentlich zur Verfügung steht, verloren gehen. Und deshalb sagen wir, in Zukunft muss eine Sanktion für unter 25-Jährige zwingend verbunden sein mit einem Angebot der Jugendhilfe. Warum? Die jungen Menschen, die von den Sanktionen betroffen werden, müssen gleich ein Angebot haben, das ihnen erklärt, wie die Zukunft aussehen kann, wie sie aus ihrer Situation herauskommen kann und wie sie äh, in Zukunft ihren Weg gehen können. Und deshalb ist es wichtig, dass wir mehr Zeit für die Menschen haben in den Jobcentern Und Das bedeutet Bürokratieabbau. Und Das bedeutet unter anderem auch, dass wir zum Beispiel die Aufstocker, die jetzt im Jobcenter arbeitsmarktpolitisch beraten werden, an die Bundesagentur für Arbeit übertragen, dann wird der Personalschlüssel für die Hartz-IV-Empfängerinnen und hartz -IV oder Vier empfänger viel, viel besser. Dann haben wir wieder dieses Thema mehr Zeit für die Menschen. Das baut Sanktionen ab, das schafft Chancen, und das ist einstiegs- und aufstiegsorientierte Politik für den Arbeitsmarkt. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Sven Lehmann für die Fraktion Bündnis 90 die Grünen.